Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute lese ich euch zwei Tiergeschichten vor. Das Lied der bunten Vögel und eine Geschichte aus dem Buch Paddington 2. Es gibt übrigens etwas zu gewinnen. Und zwar jeweils dreimal zwei Eintrittskarten für den Film Paddington 2 und Jeweils eine DVD von dem Film Paddington. <lacht> ich weise darauf hin, dass dies keine Werbesendung ist. Wir bekommen kein Honorar, aber die beiden Geschichten gefallen uns einfach so gut, dass wir sie euch zeigen wollten. Ich beginne mit der Geschichte, das Lied der bunten Vögel. Da haben wir es. Das Lied der bunten Vögel. Es waren einmal fünf Vögel. Sie lebten gemeinsam im Urwald. Der erste Vogel war weiß wie Schnee, der zweite Vogel rot wie Blut. Und der dritte war blau wie das Meer. Der vierte gelb wie die Sonne und der fünfte Vogel war grün wie die Blätter des Waldes. So sah jeder der fünf Vögel anders aus. Auch gab jeder der Vögel einen anderen Ton von sich. Aber erst wenn die Vögel gemeinsam sangen, klang es wunderschön. Es war das schönste Lied, das jemals in ihrem Wald erklungen war. Da beschlossen die Vögel, dass sie nur noch gemeinsam singen wollten. Eines Tages flogen sie hinaus aus dem Wald. Sie sahen einen Bauern und seine Familie. Die fünf Vögel sangen ihr Lied, um die Menschen froh zu machen. Der Anblick der fünf bunten Vögel und das wunderbare Lied freuten die Menschen. Zum Dank gab der Bauer den Vögeln ein paar Körner. Es war so viel, dass die Vögel kein eigenes Futter mehr suchen mussten. Fortan flogen sie jeden Tag zu den Bauern. Da hatte einer der Vögel eines Tages eine Idee. Wenn er dem Bauern alleine vorsänge, müsste er nicht das schöne Futter den anderen Vögeln teilen. Aber auch die anderen Vögel hatten die, die gleiche Idee. Und so flogen sie alle einzeln zu den Bauern und zwitscherten ihr Lied. Doch alleine klang ihr Lied nicht gut. So verjagte der Bauer die Vögel, ein nach dem anderen. Keiner der Vögel bekam auch nur ein Korn zum Fressen. Im Wald trafen die Vögel wieder aufeinander. Sie hatten Hunger und sie schämten sich, dass sie so gierig gewesen waren. Aber morgen sollten wir wieder zusammen zu den Bauern fliegen und gemeinsam unser Lied singen, beschlossen die fünf Vögel. sagt getan. Am nächsten Tag machten sich die fünf Vögel auf den Weg. Als der Bauer eine schöne, das schöne Lied der fünf Vögel hörte, war er froh. Wie schön, dass ihr wieder zusammen seid, sagte er. Ein jeder von euch hat seine eigene Farbe und seinen eigenen Ton. Aber nur zusammen erfüllt ihr unser Herz mit Freude. Zum Dank schenkt er den fünf Vögeln reichlich Futter. So, das war die Geschichte von den fünf Vögeln. Und jetzt kommt eine Geschichte aus dem Buch Paddington 2. Eine überraschende Entdeckung. Paddington sprang von Freds Müllwagen und bedankte sich. Sie waren vor Mr. Grobers Antiquitätengeschäft angekommen. Genau zur rechten Zeit für ein zweites Frühstück. Und das war die beste Tageszeit für einen Besuch. Mr. Grober blickte auf, als Paddington sein Geschäft betrat. Ah, Mr. Brown, immer hereinspaziert, sagte er. Ich wollte mir gerade eine Tasse Kakao und ein Rosinenbrötchen genehmigen. Machst du mit? Aber gern, Mr. Grober, sagte Paddington. Und sonst kann ich etwas für dich tun, fragte der Ladenbesitzer. Er goss dann Kakao in zwei Becher und reichte Paddington einen Teller mit den süßen Brötchen. Ich bin in einer sehr schwierigen Mission hier, sagte Paddington, nahm sich ein Rosinenbrötchen und biss hinein. Meine Tante Lucy feiert demnächst ihren hundertsten Geburtstag, und ich suche das perfekte Geschenk für sie, sagte er mit vollem Munde. Und ich habe mir gedacht, dass sie das Richtige für mich haben könnten, um mir dabei zu helfen. Aber ja, bei mir liegst du richtig, sagte Mr. Gruber erfreut und nahm einen, nahm einen neuen Schluck Kakao. Siehst du die vielen Kisten hier? Er deutete auf den Haufen Kisten, und Kartons, auf dem Fußboden. Sie sind von Madame Koslova, der Direktorin des Jahrmarktes, der gerade in unsere Stadt gekommen ist. Warst du schon dort? Noch nicht, Mr. Gruber. Paddington strich sich über die Schnurrhaare. Aber da fällt mir ein, dass die Browns darüber geredet haben. Vielleicht gehen wir heute Abend hin. Solltet ihr unbedingt tun. Es ist ein fantastischer Jahrmarkt. Mit alten Dampfmaschinen und so weiter, sagte der schon ältere Ladenbesitzer. Aber komm und schau dir diese Sachen auch mal an. Er winkte Paddington zu den Kartons. Madame hat eine Aufräumaktion gemacht und diese alten Kisten und Kartons mit Erinnerungsstücken entdeckt. Wer weiß, vielleicht kannst du darin etwas finden, was sich als Geschenk für den doch sehr besonderen Geschmack deiner Tante Lucy eignet. Paddington knurrte zustimmend. Eine ausgezeichnete Idee. Sagte er dann, zog seinen Mantel aus und legte ihn auf den Tisch. Er hatte einen alten... Bandgenerator erblickt, der ihn interessierte. Doch als er ihn vorsichtig berührte, bekam er einen leichten Stromstoß und sein Fell sträubte sich. Rasch ließ er das Gerät wieder los. Oh, schau dir das an. Mr. Gruber hielt einen kleinen, hölzernen Affen, der an einem Trapez hing, hoch. Paddington, Paddington legte den Kopf schief. Ja, ganz nett, aber... Mr. Gruber legte den Spielzeugaffen in die Kiste zurück und sagte lächelnd, ich weiß, es muss perfekt sein. Paddington nickte. Seit Onkel Pastuzio tot ist, bin ich Tante Lucys letzter Verwandter und ein Bär wird schließlich nicht alle Jahre hundert. Wie wahr, stimmte Mr. Gruber ihm zu. Paddington wühlte in einer anderen Kiste und fand eine Perücke und eine alte Brille. Er nahm seinen Hut ab setzte sich die Perücke und Brille auf und zeigte sich seinem Freund. Mr. Grober lachte. Zu diesem Outfit fehlen nur noch Rollschuhe, sagte er und reichte Paddington ein altmodisches Paar. Paddington spähte über den Rand der Brille hinweg und sagte, Bitte, Mr. Grober, bleiben Sie ernst. Mr. Grober biss sich auf die Zunge und vergnügte sich jeden weiteren, weiteres Grinsen über seinen lustigen Freund. Stimmt, die alte Bärendame hat ihre Rollschuhtage vermutlich hinter sich, sagte er mit einem Nicken. Paddington nahm sich den Inhalt des nächsten Kartons vor. Oh, was ist das? rief er und zog ein altes Buch heraus. Wie wunderschön! Allein schon das Bild auf dem Umschlag. Es ist ein Buch über London. Oh! Er hatte es geöffnet und prompt klappte ein Bild auf. Mr. Grober lachte. Es ist ein Pop-up-Bilderbuch, Mr. Brown. Wenn man eine Seite aufschlägt, entfaltet sich ein Bild. Aha, sagte Peddington. Er machte das Buch mehrmals auf und zu und staunte jedes Mal, wenn das Bild aufklappte und eine kunstvoll ausgearbeitete, überdimensionale Szene zu sehen war. Mr. Gruber sah ihm über die Schulter. Das muss dieses besondere Pop-up-Buch sein das Madame Koslova erwähnt hat. Ihre Urgroßmutter war eine Künstlerin, weißt du? Wann immer sie eine Stadt besucht hatte, fertigte sie hinterher so ein Buch an. Das hier muss das von London sein. Pettitons Augen glänzten, als er Seite um Seite aufschlug und sich auf jeder eine andere Sehenswürdigkeit von London aufklappte. Das ist die Tower Bridge und die St. Pauls Kathedrale, der Buckingham Palast Oh, das ist großartig. Mr. Gruber, Tante Lucy, wolle schon immer mal nach London kommen, doch sie hat es nie geschafft. Wenn sie dieses Buch hätte, ist es fast, als wäre sie leibhaftig hier. Fasziniert betrachtete Paddington sämtliche Details der Pop-up-Szenen. Er stellte sich vor, er wäre so klein wie die winzigen Personen auf den Abbildungen und Tante Lucy wäre bei ihm. Er würde ihr die U-Bahn zeigen, den piccadilly Zirkus und die St. Pauls-Kathedrale. Sie würde vor Freude die Tatzen zusammenschlagen und rufen, Oh, alles ist genau so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Vielen Dank, mein lieber Neffe. Mr. Gruber räusperte sich und das brachte Petit und schlagartig in die Wirklichkeit zurück. Die Augen des kleinen Bären glänzten vor Rührung. Er deutete hinten auf den Buchumschlag, auf die Stelle, wo stand, wo alle Träume wahr werden. Das ist das perfekte Geschenk, Mr. Grober. Tante Lucy wird das Buch lieben, sagte Paddington. Aha, Mr. Grober schaute in seine Preisliste und machte ein langes Gesicht. Es ist ein Unikat, also ein Buch, das es nur einmal gibt. Und leider muss ich dir sagen, dass es ziemlich teuer ist. Paddington holte die Münze, die Mr. Bird an diesem Morgen gefunden hatte, aus seiner Manteltasche. Reicht das? Mr. Bird hat die Münze hinter meinem Ohr gefunden. Vielleicht sind da noch ein paar andere. Er tastete voll Eifer seine Ohren ab. Doch da war nichts mehr zu finden. Mr. Grober seufzte und schüttelte den Kopf. Ich fürchte, für das Buch brauchst du mehr als ein Ohr voll. Tausend Ohren. Voll käme der Sache schon näher. Aber das wären ja zweitausend Rosinenbrötchen, rief Paddington erschrocken. Schau dir den Turnaffen nochmal an, schlug Mr. Grober behutsam vor. Ich finde ihn super klasse. Er wollte an dem Hebel drehen, doch der fiel prompt ab. Kein Problem, das kann ich reparieren, sagte er hastig. Paddington lächelte traurig. Das ist sehr nett von Ihnen, Mr. Grober, aber Tante Lucy hat so viel für mich getan, als ich noch klein war. Ich will ihr zeigen, dass ich mir für ihren hundertsten Geburtstag etwas ganz Besonderes ausgedacht habe. Er setzte seinen Hut auf und marschierte zur Ladentür. Dort drehte er sich noch einmal um zu seinem Freund und sagte, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich suche mir eine Arbeit, damit ich das Buch für Tante Lucy kaufen kann. Eine sehr gute Idee, Mr. Braun, sagte Mr. Grober. Wirklich ausgezeichnet. So. Das waren die zwei IS schichten Ich zeige euch nochmal die Gewinne. Um an der Verlosung teilzunehmen, könnt ihr das Formular, das ihr in der Videobeschreibung findet, ausfüllen. Die Gewinner werden am kommenden Samstag um 20 Uhr beim Stream ausgelost. Viel Glück, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.